Oh, und willkommen. Mein Name ist die RP und ich begrüße euch zurück zu King Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir den Berg geklommen und Granitos. Granitas erledigt. Ich glaube Granitos, ne? Und was ein Titan war, hier. Und jetzt stehen wir vor dem Olymp. Das ist auch passend für mich, ne? Vor dem Tor der Götter. Das ist auch wie, wie für mich geschaffen. Ähm, übrigens, äh, da habe ich letztes Mal vergessen. Wir haben jetzt hier Bereichwahl. Wir können uns von einem ort zum anderen hier teleportieren was ich nicht schlecht finde also ja das habe ich schon seit dem letzten paar war ich habe vergessen das anzusprechen ja passend für wie groß die welten hier sind ne? gut gehen wir hier rein der Olymp ist anscheinend nur hinter so ein beim loch im berg okay habe ich jetzt nicht so in erinnerung heute auch schon ewigkeiten her, ja, seit ich hab kurz gesehen habe also ja, gucken wir mal. Warte, oh, da drin auf von wartet Ne, drei weitere Titanen. Okay. Is this Olympus? Gosh, it's amazing. Oh, whoa. Nope. War Kampfmusik aus Kingdom Hearts eins. Renner als Olympus. Okay, ihr wollt was von uns? Okay. Oh Gott. Was Rüstung? damit sie haben alle so viel die teilen sich eine oder er war gespeichert also alter ja da wird man gegen die taurus Herde von Ash kämpfen habe ich das so ein Gefühl die machen schaden okay er da den trailer gesehen Boah, habe ich machen. ja war komisch. Cool. Boah, Abwehr geschrieben wird. Der war ein interessanter Kampf. aber ja, wir haben Musik aus Dings. Gehen wir mal eins wieder. Ich finde das so gut, wenn die lieder aus älteren Teilen wieder bringen. So, wir haben Multifokus. dass sich mehr gegen auf einmal oder mehrmals denselben Gegner im Visier nehmen und ein ganze seil von Geschossen auf sie abfeuern. Alter 1, gedrücken, bewege. Du, du, du, du, du. du kannst nichts so zum Multifokus-Attacken zu entfesseln. Also so wie ein Buff bei Sleep. Ne? Äh, Jede schlüssel schwer hat seine eigenen Multifokus-Kommando. Bei manchen werden Geschosse abgefeuert. Andere wiederum sind in der Lage, horat zu heilen. Oh. Wenn du die maximale Anzahl von Zielen amüsiert hast, wird in manchen Fällen ein besonders mächtiger Attack ausgelöst. Äh, verbraucht die Energie der fokus es Um die wir ausführen, musst du Speicherpunkte besuchen. Ich muss Speicherpunkte besuchen. Fokus-Kohlen aufsammeln oder e Items benutzen. Okay, ich muss schon sagen. Das ist okay, so muss das dann. Das ist also sozusagen eine Funktion aus gemacht bei lief also gegner anvisieren und richtig krasse sachen ja auf die abfeuern ich hoffe es ist nicht so broken wie in Werf bei sleep weil das Spiel sehr viel einfacher gemacht acht hat sind fokus kugeln cool ne aus wie drive cool wird passt ne weil drive da war von King Nummer zwei ne? Man donährt halt ja auf die alle sagen Ich brauche die. Ich habe FP, glaube ich, bekommen, ne? AP, FP. FP heißen die jetzt, ne? Ich brauche noch nichts. Oh, du was? hast du so viele dinge her auf einmal? Okay. Ich habe so ein Ding gegeben, aber da es 10 FP. Okay, geil. Das ist mal krass. Ja, gut. Hm. Ich da oben war irgendwas am fliegen. habe ich mir nur eingebildet? Fokus trinken. Ich nehme an, das halt meine Fokusleiste, ne? so, mehr antike Sachen kaputt machen, geht halt nicht ohne Zerstörung halt ne. Ein Let's Play von mir. Ja, jetzt ist noch relativ friedlich aus dafür, dass hat hier irgendwie den gesamten Kosmos einnehmen will ne. Also ich habe hier mehr Feuer und Zerstörung mitgerechnet, aber sehe ich nichts von sieht relativ friedlicher aus so. ja ich muss das hier kommen und das wäre so ein sandding ja geil aber ich schnapp mir den großen die kleinen okay ich gehe auf die kleinen so man kann schon zu irgendwas anderes switchen außer der Form wenn ich weiter angreifen wieder zweite Fahrt so okay. Profi, wo ist er? Ich komme, ob ich von irgendwo herunter springen kann. Auf diesen Säulen ist auch nichts hm. wir irgendwie meinen wir würden. Ein paar Sachen von uns verstecken, auch noch ein ja Karte. Reicht der Götter, Alter. Ist natürlich groß. Ich habe schon wieder jetzt zwei Wege. Oh, lass mich raten. Damit kann man da hochgehen. Die Schienen. Ja. Kofi und Donald. <lacht> Halt so also war er ich dachte ich wäre jetzt wieder ganz unten with a dial in the floor. Okay. Hier müssen wir die ja so angleichen. Ich weiß nicht, ob wir es wollen, dass die Dinger hier... Ich spreche mal ab. Ja, danke Goofy. Nur durch, nur was müssen wir damit machen? Hier auf die Dinger. Ja, ich müssen wir irgendwann mit diesen man mal, ja. auf diese Plattform. Also da sehe ich so ein Dingen. Kann ich hab da. ich kann übrigens nur den weißen kann ich gar nicht bewegen er zwei durch den dingen hier muss sie alle glaube ich hier so ich muss die alle nach vorne schütten genau da kommt okay Von der vorher so runtergestellt ah meine Haut. Was haben wir jetzt gemacht? ritter schild plus ein, dash ein Schild, der von Rittern im Kampf nutzt wird. Neuer Schild für Goofy. So und schutz items, ja, ist auf jeden Fall besser als hat er die Dinger dann gelernt oder muss er die anlernen oder ist die an nur die in diesen Waffen drin, so wie in King mal zwei. war ja waren letzteres ne gut. Ja, denke ich noch mal aktivieren, aber nichts für Donald, nur für Goofy. Mein er hat ja auch gesehen, was man machen muss. Wenn einfach so musst du dich gegen Gegner verteidigen. Da geht zieh mal kriegen zu wegen und drücke dann nicht ja, bei zu verschießen. Okay, okay, ja, hier sind wir jetzt, glaube ich kenne ich noch gar nicht von mir Ich konnte ab hier gucken irgendwie das wäre noch nicht so ich schon lernen aber gib mir zeit Bist du nicht? Da Mach ich hier. War gut gemacht. Flieg, Goofy, flieg. Nee, immer noch. Wie kann das sein? okay. Und da ist irgendwas. Ich erst mal zurückgehen. Wir sollen was. Schon dutzende Sachen hier verpasst, ey. Was ist hier? Denn? Ja, ich kann da auch okay keine ahnung ich muss meine Potions nachfüllen, erfüllen ich gerade kann man hier drei küder da werden jetzt mal nach dem kampf nehme ich an dinger wieder aufgefüllt leite ich jedenfalls von kingdom 2 so ab das ganze wissen dass ich hier so verstreue kommt nur von den anderen king im art spielen weil man nehmen annehmen das das genauso ist in diesem spiel und betäubung Ich will jetzt nicht unbedingt das Piratenschiff. Kann man das irgendwie abbrechen? Ah mit L2. Gut, ich wollte. Ich bin schon die ganze Zeit aber um experimentieren, wie man hat wechseln kann. und irgendwie muss da doch gehen, ne? L2 wechselt man ja was man einsetzen will oder ja, irgendwo ist ein Speicherpunkt gewesen da ne? ja, weiß dann da oben gegner und schon wieder so ein Typ aber ja, wir mal mal das hier ich kann gar nicht wegdrücken aber muss da mehrere anvisieren Herzkönig König was? Ja noch. De de Das ding wie sie Fährt ja gar nichts mehr. Oh Mann. Okay. Von äh, da kam ich. da komm ich jetzt auch zur Schmiede. Oh nein. da wollte ich nicht machen. abbrechen habe ich ja kampf musik wir eigentlich gerade ein wir haben noch gar nicht gummischiff hier geflogen sind noch gar nicht mit dem geflogen kommt mir ja gerade so in den Sinn, wenn ich ja das spiel aber dann kommen wir gleich da so runter also diese Statue. Hm. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. <lacht> ja. Au. Kannst du das wagen Jetzt kommt mit Vielleicht kann man was springen gut. Start. Mal Finale. Würde schon umbringen oder auch nicht. Oh, da oben sind auch noch welche. Ich werde mal noch am Flugweg. So. Komm her. Nein. Aua. Treppe. Komm wir nicht so in den Weg. Okay. Ja, waren wir sind hier richtig, ne? schon gar nicht mehr wo ich war okay das sieht aus wie Ende ja oh. okay wir sind wieder hier. wir da ja wir die ganzen optionalen Gebiete über die ich hier stolper so ja ah, ja genau hier da ja, irgendwas an der Wand Windschritt, während du mit der Multifuß etwas ins Meer nimmst, kannst du auch vielleicht drücken, um mich augenblicklich an Selbstimulierte Stellen zu teleportieren. Dabei führst du einen sogenannten Windstedt aus. Ach, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Ein Windschritt, Schritt, nicht Schnitt verbraucht die Energie der Fuchsweise nicht. Du kannst ihn also nach Belieben einsetzen. Also, wenn ich zuhört, gerade mich ja, mal so irgendwas ist eigentlich logisch, hat mit so hier solche Distanzen abzulegen. Ich meine, der hat so viel krasse Zeug, krasse Sachen gemacht hier als. In Kingdom Hearts 2. Allein mit Reaktionskommandos und so, ne? Okay, wo ist der nächste? Da, oder? Ja, Mann, so muss man das machen, oder? Wir am Boden gleich. Oh gott oh gott das ist gar nicht so einfach. müssen mal wissen, wo du überhaupt hingehen kannst und so. Oder wir gehen einfach, einfach da vielleicht mal eine Idee, ne? Was das Was das? Okay. Okay, das war sehr viel einfacher. Okay. Und da oben sehe ich schon. Alter. Äh, Speicherpunkt. Nein, okay. Ähm, ja. So, wir sind irgendwie eher hier gekommen als du. Was ist eigentlich okay? Wir sind übrigens auch da, ja. Das aber ganz brutal polaris kann man ja schon in den aber die anderen beiden sind neu Alle kämpfen das beiden ne? okay alle drei kämpfen wenn er schon damals gott wenn er schon war damals aqua ja abgezogen hat war übertrieben als sie Alleine gegen Hades und Polaris angetreten ist, aber das war noch mal eine Ecke heftiger. Hi. Oh, da war nicht alles. ich glaube schon mal heilung aber warum doch hier ist der windtyp aber kann einfach hier drauf okay und jetzt doch bestimmt wasser effektiv oder Gott. ja der kopf muss mich komme nicht so an komm nicht so an er ist am Boden Ganz auf was der andere nach Hause gegangen er hat sie gedacht boah nee da habe ich keine Lust das klar ist also Weg, weil eigentlich... ist er also wieder. Ich habe nicht genug Fokus. Er hat gerade so einen Stein aufgehoben, Aber ich kann ja luft Potions einsetzen. Wo oh, ich bin mir gar nicht sicher, von man Ich, ich habe nicht so oft ein Tipps eingesetzt. oh Gott. ja komm her. Und den ersten kriegen wir wo wir machen fertig oh, was hat der wind titan sieht immer so traurig aus wir machen gar nichts die cpu's wie erwartet Hi. man auch nicht viel. Der erste Boss. Erste Boss kommt halt, ne. Finale Boss kommt sage ich mal. Jetzt so viel kann man ja nicht erwarten, ja. Magie Karussell Brauche ich nicht. Aber das hier irgendwie ich gerne machen. Kann sogar abwehren. muss ich gar nicht besiegen. Okay, gut. Okay, da war noch relativ einfach eigentlich. Okay, muss ich sogar noch kämpfen. Okay, Stratos. Der hat mehr. Alter, alter. Das voll schwer zu hinzukommen. Ich greife mal einfach ein Tornado an. Geben wir hier langsam die aus. Oh nein. Komm. Äh. Äh. Oh Gott. Äh. Ah. Feuer. Warte, bis ich dir darunter komme. Ne? Wenn ich hier darunter komme. Ne? tornado geschlagen aber oh, das ist geil ich habe so gefühlt bis dahin so zum ausweichen ne? Alter, das ist krass Gott wenn wir meine letzte potion kollege halte ich ein bisschen zurück ich war dahin bisschen wieder abstand verkürzen war von der meisterform glaube ich der Finisher. sind meine kollegen alle ich irgendwo flüchten ich kann sogar blocken ja Ich kann auch am Boden kämpfen, okay. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber. Hey. können ihr nicht bitte bis zum Finale warten, bis zu Gebäude auf mich werfen? So wie in King of oh, 2. ich bin gleich sowas von tot. Ja, oh Gott. oder oh Gott. du halt mich doch, wenn ich. Keine AP mehr hab, oder? Ich dachte, der reizt sich schon wieder aus. So, mal Das ist gar keine separate Sequenz. Das ist einfach, äh, als würdest du so spielen, ne? Donald. doch schon gerne nach unten gehen, weil also meine Kollegen, die könnten mich heilen. Ich war nicht länger. Macht der ich glaube, den schaffe ich nicht. Wenn ich nicht gleich geheilt werde, dann... Probleme. So lässt er ja sich gerade ja. könnte ja nützlich werden. was Aber macht er da? Weil er geht zum. Da geht es um Lava-Titan, ich bin tot. Da geht es um Lava-Titan, um Feuer zu spucken. Oh, das ist gar nicht so einfach. Okay. Oh Gott. Alter! normal Alpang. Jetzt soll ich meinen dann doch hier Potions geben oder so. ist das? Toll. Oh, ich kann zurückwerfen. sagt mir das doch einer Mann. immer wenn ich an den weit dran bin da nee. ja, komm her ich kann ja alles machen Oha. Oha. Da bin ich gut. Das spiel ist nicht so einfach. Oh. da bin ich ehrlich gesagt sehr gut. Nice. Ich meine da, mein Gott, macht das Schaden. das mir ruhig noch mehr auf mich. Nee, dann werde ich doch lauf dich hier hat Start ja ich glaube, nach diesen Angriff hier... Du wirst dich erstmal hier verprügeln lassen. Ein bisschen, Wenn man eine Chance hat, den zu treffen. was wir ruhig wieder Gebäude auf mich. da oh nein, jetzt holt er sich wieder den Typen, ja? einfach weiter einfach weiter wir haben ja Optionen, also wir ja alles mögliche auf den Alter nicht jetzt wo man ein bisschen weiß was los ist da kommt der Kampf Level einfacher hast man laut das bringt Ja, es auf jeden Fall. Ja, ich habe hier übrigens nicht beendet. Er hat der automatisch gemacht. Okay, hi. Und er ist gleich totmerk. Boom maximal Ah, da war gar nicht so einfach wird kommt jetzt noch hartes. wäre ein bisschen overkill aber ich hätte nichts dagegen wenn ich ehrlich bin aber glaube ich nicht er Ja, die musik wieder Oh, der ist und jetzt auch danach. Das funktionieren die machen Mega Titan. Jeder oh, so nimmt sich ein, genau. I <No>! Ja! Jetzt war old man work. hat sich gedacht nee aber jetzt macht er hat wie im Film genau ich Das ist ein uh, die wollten eigentlich nur abhauen. Jetzt haben wir sie getötet. Uh, I can't Just give it up already. You'll never beat her, no matter how many times you try. Yeah, I'll stay in the underworld where you belong. You have the time of your afterlife! Enough already! I did not come this far to be ridiculed by Zeusy High and Mighty, his little sunspot, and a trio of clowns! You know what? I'll just go ahead And destroy you Hades. Ah. Oh. The exit is that way. Wish. Ah. Oh. Oh. Hold on. Ah. I almost forgot. Ah. Ah. Oh. Yeah. Ah. That one's Jeez. for trying to wreck thieves. You'll pay for this. I have a very very long memory. I can still don't kill little nutmeg in a river of death. Was? Soll wieder optional bossmäßig gegen den Kämpfen irgendwann? Keine Ahnung. Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? I going to I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most, and that life would be empty. <gasps> I finally know where I belong. Hercules! Mm. Sora we never got back to your question can I help hmm it's okay I think I'm meant to figure it out for myself I'll find my strength the way you found yours something to fight for with all my heart hmm I guess you did have the answer well you've got heart Sora Just keep at it and I know you'll be stronger than ever yeah I might even end up stronger than you are. Ich glaube, wir sind schon stärker, als er. Ich glaube, wir sind schon sehr viel stärker. Man kann Herkules, er kann schlagen und Steine werfen. So gesehen, was wir gerade für Zeugs gemacht haben: Heldenwiege, ein Schlüssel mit Fokus auf Angriff und konter Konterschild und Kampf der Götter ja. Schwert, Formänderung manche schlüsselschwerter du hältst sind in der lage die trans sich zu transformieren sie können eine sogenannte formänderung durchmachen hier hat seine ganz eigene formänderung mit seiner geänderten form lässt sich ein schlüsselschwert andere kombos und zauber ausführen außerdem kannst du einen verheirnden Abschutzangriff zu wenn du dreieck drückst Es klingt ein bisschen so wie die drive form aus kingdom Hearts 2 wenn du ein schlüsselschwert formänderung auslöst ändert sich womöglich auch so was aussehen entsprechend und du hältst Zugriff auf neue auswahl spezielle fertigkeiten Manche Formänderungen eignen sich gut für die Defensive. Andere um für das Wirken von Magie. Experimentier herum, womit du am besten zurechtkommst. Das Schlüsselschwert wie kann sich per Formänderung in die Defensive für namens Konterschild verwandeln. Halte vier gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um für bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt ein Schild bis zu einem Maximum von zwei Stufen auf. Drücke X, während, einer Sch äh, während das Schild aufgeladen ist. Um je nach klarstufe einen speziellen Block konnte auszuführen. Okay, wusste dich noch mal mit deinen neuen Schlüsselschwert aus. Okay, zwar so, kann bis zu drei Schlüsselschwerter zur selben Zeit und Kampf mit sich führen. Zwischen ihnen zu wechseln, bewege Was geil. Ich habe schon gewundert, warum man da so drei Dinge hatte. Aber ich dachte, das ist ja irgendwie, weiß nicht, für, für irgendwas anderes. Ja, veränderung oder so oder keine Ahnung extra Schlüsselschwert je nach Situation selbst mitten in einer Kombo damit vielleicht so ein kämpfen nach mehr taktische Finesse okay das ist awesome cool so wir mal direkt hier mehr haben wir aber glaube ich nicht ne ist irgendwas neues Fokus dran versuchen also. Good, what do you said, Soul? Are you story. sure this box with the book of prophecies is for real? Yeah, I think that big batted black was pulling your leg. Be quiet and dig, you imbecile. I must find that book of prophecies and make it my own. His was the only clue we have. We cannot afford to dismiss it without a thorough investigation. Wo kann in es kiste. Whoa! What is it? Have you found something? Show it to me at once, fool! Yes, sir, easy. This has got be that Pandora's box, Hades nee, das ist nicht die schwarze Box. Leave it. What? After all that digging? That is not the box which I desire. We are finished with this world. Come. No. So die Büchse der Pandora, also. Oh, bester charakter. May your heart.